Die Stadt hat in ihrer Stellungnahme selber natürlich nochmal richtig Bezug genommen. Wir beschäftigen uns wieder einmal und Herr Postara, da haben Sie recht, muss ich sagen. Die Argumente sind ausgetauscht zum dritten Mal in dieser Legislaturperiode, wenn ich mitgezählt habe, für den wir als Lüneburg oder als Lüneburger Rat keine Zuständigkeit haben. Mehrere Redner, auch die Dame von der Seebrücke hat darauf hingewiesen, es gilt Artikel 73 des Grundgesetzes. Ausschließliche Gesetzgebung des Bundes zum Thema Ein- und Auswanderung. Und das ist erstmal wichtig, dass wir als Rechtsstaat uns an rechtliche Regelungen halten, auch an diese Zuweisungsschlüssel und die Schlüssel, wie das Land dann wieder an die Kommunen weiterverteilt. Was ich bei CDU, SPD und FDP so ein bisschen das Gefühl habe, sie ziehen sich auf diese formalen Rechtspunkte zurück. Das ist ja auch nett, so kann man dem Kern ein wenig ausweichen oder sie ziehen sich ein, auf eine europäische Lösung zurück die es nie gegeben hat und so wie es aussieht bei tiefen unterschiedlichen Tendenzen zwischen Polen, Ungarn, Osteuropa, insgesamt, Dänemark, Deutschland, Schweden, ist es so, dass keine europäische Lösung in Sicht ist, jetzt inhaltlich zum Antrag oder auch zu allen drei Anträgen, auch wenn sie natürlich unterschiedlich sind. In ihrem Kern fordern sie die unbegrenzte, unkontrollierte Zuwanderung nach Deutschland. Das sind keine Regelung für eine Zuwanderung dort aufgestellt. Wir hatten diesen Zustand, die Regierung Merkel hat es 2015 gemacht. Probleme haben wir damit weltweit keine gelöst. In Deutschland und in Lüneburg hatten wir diverse Probleme durch diese Entscheidung der Regierung Merkel. Ähm, wir haben in Lüneburg jetzt schon Schwierigkeiten bei der Integration, oder Herr Menke hat es mit anderen Worten gesagt, wie viel Integration oder Zuwanderung verträgt das Gemeinwesen. Ich möchte dazu mal zwei Punkte sagen. Die Arbeitslosenquote von Ausländern im Vergleich zu Deutschen, wir sind da bei 5 zu 23, also Deutsche bei 5 Prozent, Ausländer bei 23 Prozent. Leider schlüsselt die Bundesagentur das bei den Ausländern nicht auf. Ähm, warum liegt das? Natürlich ähm, bei der Zuwanderung haben wir keine vergleichbare Schulbildung bei den Menschen und auch keine vergleichbare Berufsausbildung, wie sie in deutschen Standards haben. Dadurch haben wir natürlich eine Einwanderung ins Sozialsystem recht stark. Dann, wie sieht es in der Stadt aus? Wir reden, viele haben hier geredet, wie es in Moria aussieht, in Griechenland, oder Malta, Italien, Spanien, Kanaren. Wir haben eine ziemliche ungleiche Verteilung von Ausländern in der Stadt. Zwei Stadtteile sind besonders, oder haben ein besonders hohen Aus. Länderanteil, das ist der Weiße Turm und oder Kaltenmoor oder Zentralkaltenmoor. Andere Stadtteile, Heckling, Ottmüssen, Wilschenbruch. ich nehme mal die Gemeinschaftsunterkünfte raus, die zwangsbelegt sind, haben kaum Ausländeranteile. Wir werden nie eine homogene Verteilung im Stadtgebiet haben, das ist mir schon klar. Aber diese extreme unterschiedliche Verteilung ist schon ein Indiz für mangelnde Integration und sie selbst wiederum bringt auch, Verhindert auch Integration. Die, es bilden sich, sage ich mal, Cluster ähm, von Ausländern. Und wie sollen die, wenn die unter Sicht bleiben oder die Anteile sehr hoch sind, wie soll man sich dann in eine deutsche Gesellschaft integrieren? Wir haben auch in den Schulen, an der den geist Geistschule, Probleme, wo ausländische Altern, die oft eher niedrigeren Bildungsstand haben, wie dann mit Deutsch und Schulmaßstab vergleicht ihre Kinder in diesem fremden Bildungssystem, das es für sie ist, nicht ausreichend ähm, unterstützen können. Und was haben wir noch? Wir haben keine DATS-Klassen. Es muss äh, dann eine besondere Förderung für diese Kinder geben, in diesen DATS-Klassen. Natürlich gibt es dafür keine Lehrer, es gibt dafür keine Mittel, aber diese Kinder müssen erstmal rangebracht werden ans deutsche Schulsystem, sie müssen Deutsch lernen und dann können sie in die Klassen integriert werden. Und in Heiligen Geist-Schule hat die Stadt das indirekt auch eingeräumt in 7. ilmenau garten jetzt daheim den Kreisschule zugeschlagen hat, um da ein bisschen mehr Durchmischung zu erreichen, was ja auch sinnvoll ist? Andererseits haben wir dort die Tendenz, dass viele Einheimische ihre Kinder lieber zur St. Großedorf-Schule schicken, was diesen Prozess der, Rummig also der Durchmischung wieder äh, abspenstig ist. Dann das Wohnungsproblem. Wir haben es so, dass. Familien mit Kindern und mittlerem Einkommen in der Stadt schwer bezahlbaren Wohnraum finden können, trotz massiver Neu- und in im Stadtgebiet. Und was macht die Stadt deshalb, was ja auch vernünftig ist? Man bringt einheimische Wohnungssuchende in den Gemeinschaftsunterkünften. Unter, die Flüchtlinge wohnen teilweise schon seit Jahren in diesen provisorischen Unterkünften, weil sie da nicht rauskommen. Wir haben keinen Wohnraum draußen, wiederum. Wie soll die Integration dann funktionieren? Und was ich sehr interessant finde, dass der Oberbürgermeister gesagt, habe, dass, gesagt hatte in einer Ratssitzung der Vergangenheit, dass sie als Antragseinbringer, Herr selber in ihrem Umfeld Wohnraum für Flüchtlinge verhindert haben. Das finde ich, schon ein Haufen von Widerspruch. Ähm, ich nehme nur das auf, was der Oberbürgermeister gesagt hat. Und ich will nochmal die Warteliste der Linfobau von uns 1500 oder mehr Menschen hier ins Gespräch bringen. Welchen Punkt gibt es noch? Der unkontrollierte Zuwanderung zulässt, bringt natürlich auch unkontrollierte Probleme der Welt nach Lüneburg. Das ist so. Die Menschen streifen ihr Sozialsystem, ihre Bildung, ihre Überzeugung natürlich nicht ab, wenn sie in ein anderes Land kommen. Bekannt ist zum Beispiel das türken Bodenproblem. problem auch hier in Lüneburg haben wir das. Islamismus. Mangelnde Akzeptanz der Gleichberechtigung von Frauen, Mangelnde Akzeptanz alternativer Sexualität, Antisemitismus. In Berlin ist es so weit, dass jüdische Mitbürger teilweise schon Schwierigkeiten haben, mit Schläfenlocken oder Kipper sich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Solche Zustände, äh, solche Zustände in Deutschland. Das hat natürlich auch mit Neonazis in Berlin zu tun, aber nur zum Teil. Ähm, was brauchen wir in Deutschland? Wir brauchen ein Zuwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild mit genauen Regelungen, welche Voraussetzungen es gibt, um in dieses Land einzuwandern. Und wer Voraussetzungen nicht erfüllt, das auch wieder verlassen muss. Und das ist das Ziel. Ja. So wo handeln wir? Okay, danke.